Hi und herzlich willkommen bei Jackpack TV. Heute spielen wir Airport CEO. Ich bin sehr gespannt, wir machen ja mal Trash-Tests. Für Fortnite. Bitte entschuldigt, der Twitch-Stream ist gerade live. Ähm, ja, äh, wir werden mal sehen, ob es ein Trash-Game ist. Das ist unsere Aufgabe, meine neue Lebensaufgabe. Ich habe hier mal Monate Pause gehabt beim Streaming, bin aber wieder durchgestartet. Oh, ja. Durchgestartet und ähm, mache für euch jetzt den Airport-Manager, äh, deswegen heute. Ich bin ein ähm, Pilot, der seine Eltern verloren hat, dick geerbt und mache jetzt meinen eigenen Flughafen auf. Und deswegen spielen wir dieses Spiel. nichts. Und vergesst einfach den Chat hier. Ja. Der ist egal. Wir schauen uns das Spiel jetzt an. Alla, ey. <lacht> so, ich will auch die Brille ausziehen. Ähm, gut, Intro ist gelaufen, Leute. Könnt ihr wir machen, was ihr wollt. Danke für eure Unterstützung, ja. Danke, dass ihr mal keine Sounds getriggert habt, ja. Und jetzt genießt das Spiel. Sagen wir mal so: Wie immer ist die Musik viel zu laut. Aber sie haben es schon mal auf 75% gestellt. Das ist ja auch schon mal sehr, sehr nice. ja. Danke an die Entwickler an dieser Stelle. Ähm Wir machen mal so ein bisschen hier, ja. Ey, das ist prima eingestellt. Haben die so gut gemacht, ja. Endlich geht das Spiel los. Ähm, könnte ein talentierter... <lacht> <lacht> Sorry. Ein talentierter Mod, bitte. Den Titel setzen auf... Hashtag ähm, Airport CEO. Äh, Trashtest? Fragezeichen. Dann mit Alt äh, äh, mal auf und zu. Ja, dahinter dann valleyofgames.de. Sehr wichtig, ja. Kann das jemand machen? Sonst muss ich das gleich selber machen. Und bitte Z äh, Game, Z-Game, bitte. Auf airport CO. Dankeschön, ja? Ihr seid sehr talentiert, wenn äh, du bist bei mir kein Mod, ja? Das in Tut mir leid. Das Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Raucherbereichen Wow. Okay. Also, Trash-Test beginnt. Ja, wir fangen im Menü an. Das sieht geil aus. Es ist ja überhaupt nicht trashig. Alter, das ist überhaupt nicht trashig, das Spiel. Irgendwie. Also, also, das Menü auf jeden Fall nicht. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Ich werde nicht bezahlt dafür. Ich habe nur das Spiel kostenfrei erhalten. Okay? Das Notfall-Update. Okay. Beta. Full-Version-Released. Okay. Wir beginnen ein neues Abend. <lacht> so, okay Wir machen natürlich, was es gibt Wie viele Geschlechter gibt es denn hier? Oder oh, ist das mal random dann? Wir müssen auf jeden Fall einen machen, der so aussieht wie ich gerade So, Gesicht Ist ja eher so ein bisschen runder, ne? So Frisur ist awesome haben die so eine Frisur? Ah, die haben nur Frisur mit passenden Bart, ne? Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Schnäuzer. Oh Gott, wie schmierig, ey. Hallo, Ramona! Der, ähm. Und Babs, hallo, hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe euch jetzt begrüßt, okay? Ich bin gerade so geflasht für diesen Titel, weil der einfach noch nicht so trash ist. Also, guck wir mal, ja. Du hast 34,5 Stunden in dem Game, aber so übel ist es nicht. Schönes Wuselaufbauspiel, okay. Benachrichtigung aus. Hä? Du hast da nicht reingekecht, Alter, deswegen. Nee, du hast reingekecht. Wir alle reingekecht. So, okay, Gesicht. Habe ich gerade gehabt. Frisur. Haarfarbe. Schwatt. Schwatt. Schwattnehmer. Schmatt. Hautfarbe. Ich bin so ein Bleich. So, so ungefähr. Augen. Ach. Wie viele Stunden Charakter erstellen? Jetzt hört doch mal auf! Jeder kann sein, sein Spiel so spielen, wie er es will, ob auf einfach, schwer oder Abenteuermodus. Ich mache das so, wie ich das will. Ich habe eine fette Nase. Also auch nicht. So ähm, und. Für Fortnite! Und eine schwarze Krawatte. Das ist eigentlich die falsche Krawatte, ne? So, ja, ich. So, komm. Vorname. Bitte mal ganz kurz in den Chat rein. Vorname, Nachname brauche ich noch. Bitte Vorname, Nachname. Es habe ich ein bisschen Zeit, mal in den Chat zu lesen, Leute. Ich bin, bin ja. Für Fortnite! Habt ihr noch Bock nachher, äh, nachdem das Spiel zu Ende ist, noch, noch, ähm, noch ähm, aufzunehmen hier, äh, so ein paar Sounds aufzunehmen? Und die Kniebeugen muss ich auch noch machen, ne? Reiner Zufall, nee. Dicker... Jack Milch... Ja, komm. Föchheit, du hast mich gerade mit einem Zitat von mir verarscht. Ich bin bekannt für der Easy-Mode-Player zu sein. Nein, das hat irgendein anderer Streamer noch gemacht. Anonym. <lacht> Anonym. Ähm... Oh. Arno... Arno Esel. Sehr kreativ. Sehr gefährlich. So, wo machen wir denn unseren Flughafen hin? Also ich würde auf jeden Fall irgendwo Europa nehmen, ja. Macht, glaube ich, jeder, ne? Jeder, der aus Europa kommt, macht Europa, weil Europa... Ich wollte gerade sagen, Master Race. Äh, weil Europa wichtig ist, ja? Wir machen den hier hin. Wir machen einen in Kaken. Ja, Flughafen ist in Kaken. Name des Flughafens. Oh, jetzt muss ich das sowas auch noch. IATA Flughafencode. Äh, Name des Flughafen. Arno, Arno Gant. Timbuktu. Ja. Diese Ansagen sind geil, oder? Kaken Central, das wird passen. Karken Central, ja. IATA Flughafencode ist aber Bob. Oh, geil, Flughafenlogo. Was würde zu mir passen, irgendwie? Wow, das ist cool gemacht, irgendwie. Hier, Bobs Flugplatz. Den finde ich immer ganz gut. Bob, Bob Flugplatz. Ja, das waren alle. Das heißt, ein freies Spiel. Management-Modus einfach, ja. Ich mich einfach, einen Flughafen zu leiten, ein CEO zu sein, wird deine Rente nicht gefährden. Okay. Du gehst mit großartigen 3 Millionen Dollar Bargeld, ja? Bargeld auch noch. Zwischenfälle sind sehr selten, das ist gut. Kaken International fühle ich ein bisschen besser. Also den ich verabhebe mich mal erstmal. Ja, noch eine Sache, Benutzername, ja? Ganz kurz, Leute. Schaut bei Benutzernamen bitte mal vorbei auf dem YouTube-Kanal. Ich habe ja ein Video gemacht zum Trash-Osterwichteln. Der Benutzername hat es dieses Jahr ähm, veranstaltet, hat sich da richtig gut drum gekümmert, ja, um ganz viele Streamer, die dann äh, ein trash bekommen haben für unter 1 Euro, die das gezockt haben 45 Minuten lang. Schaut euch auf jeden Fall das Best-of an. Ich komme auch drin vor, kann ich mal verraten. Schaut es euch an, ist wirklich ein super geiles Video und ich habe es auch bei mir im Discord reingepackt. Also äh, wer, wer sowieso nicht auf wenn ihr auf Games-Discord ist, ist selber schuld, ja. Da ist für jeden was dabei. Männer, Frauen, Diverses, alles. Ja? Und benutze dann aber schönen Abend noch, ja? Und danke, dass du es das gemacht hast. Beim Trash-Weihnachtswichteln bin ich auch dabei, wenn du das machen solltest. Okay, ich werde eingeführt, ja? Äh, willkommen auf deinem Flughafengelände. Ist das dein erster Tag hier? Dann sehen wir uns mal zusammen diese kurze Einleitung an. Beginne die Einführung. Ist ja fast, äh, <lacht> Ihr könnt auch, ich glaube, Ausrufezeichen Liebe machen oder so. Liebe und dann äh, einen anderen Namen und dann wisst ihr, wie sehr ihr den liebt. Ne? Ähm, nee, ich werde nicht, ich werde eingeführt, ist falsch. Ich bekomme eine Einführung. So. Das ist das Baufenster, in dem du alle Strukturen und Gegenstände rund um den Flughafen findest. Einige Objekte sind noch nicht verfügbar und müssen im Forschungs- und Entwicklungsfenster freigeschaltet werden. Okay. Das ist das Managementfenster. Tastaturkürzel Kürzel, Tab. Das ist das wichtigste Fenster, in dem du alles findest, was zum Leben eines CEOs dazugehört. Ja? Also Cooks, Nutten und Drogen. Ähm, in der ersten Register findest du das Dashboard, wo du einen allgemeinen Überblick über den aktuellen deines Flughafens findest. Gut. Der Flughafen ist geschlossen, es gibt keinen Tower, es gibt keine start -Landebahn, es gibt einfach gar nichts. Ja? Du wirst eingeführt worden sein, ähm... In der Registerkarte Wirtschaft findest du dein Budget und kannst Verträge annehmen, neue Produkte bestellen. Alter, ich glaube, das ist echt ein krasser Titel. Das ist kein Trash-Game, oder? Scheiße, Alter. Ähm, okay. Ja, Flugzeuge für die Kosten, Ausgaben. Gehälter, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Gehälter, bis auf die Administratoren. Die kriegen alle einen Scheißdreck von mir. In der Registerkarte Betrieb kannst du die Dienste deines Flughafens ein- und ausschalten. So, wie den Flughafen öffnen, allgemein Luftfahrt zur Nutzung zulassen. Im Fensterbau kannst du Auftragnehmer einsetzen, die dir beim Bau deines Flughafens melden, äh, helfen. Ja. Besonders geile Gepäckbänder kann man da forschen, ja. Die haben dann, ähm, auch die, die Stühle, die haben dann so einen so einen Penis als Griff. Ja. Sehen aus wie eine Vagina, die Stühle. Hinten, ja, zum Draufsitzen auch. Aber die Griffe sind aus Penissen. So. Ähm, okay. Habe ich verstanden? Tab ist ja ganz, ganz wichtig. So. Rechts befindet sich das Flughafenbewertungsfenster. Dieses zeigt an, wie gut der Flughafen läuft. Bewege den Mauszeiger über die Icons, um zu erfahren, was jede Bewertung misst. Okay. Ähm, Flugzeuge, okay. Allgemeine Luftfahrt Ding, Zufriedenheit der Fluggesellschaften, Passagierzufriedenheit. Das ist das Wichtigste, ja. Der Kunde ist König. Und wo ist die Musik hin? Aktuelle Sicherheitsbewertung. Als Griff, als Sitz, <lacht> hatte ich auf Twitter ja scherzhaft angedeutet. Ja, Sofa, ich glaube, du hast recht. Oh, es sieht so aus, als hättest du eine neue E-Mail vom Bürgermeister erhalten. Oh, der Bürgermeister von Höckerhausen hat mir geschrieben. Klicke auf den Button E-Mail, um sie zu lesen. Änderung. Drücke Tab, um das Managementfenster erneut zu öffnen. Achte auch darauf, dass du dich mit dem unterschiedlichen Fenster vertraut machst. Ja, ist ja okay. Schreib mir nicht vor, wie ich das Spiel zu spielen habe. <lacht> ähm, E-Mail. Da, E-Mail. Oh.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 Er hat jetzt einen anderen Job angenommen, er hat den BER gebaut. Vor ihm liegt eine Menge Arbeit, also packen Sie es besser an. Leider kann ich Ihnen keine Tipps geben, da ich auch nicht weiß, wie ein Flughafen funktioniert. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie sich an Ihr Budget halten müssen. Wir verlassen uns darauf, dass Sie für Profite sorgen. Viel Glück und wir sprechen uns in Kürze. Hier das Wichtigste, das du wissen musst. Drücke Tab um das Managementfenster Fenster zuzugreifen. Ja, haben wir doch schon. Das Kontrollfenster als CEO. Drücke H, um auf das Tutorialfenster zu greifen. Ein Flughafen zu bauen kann eine Herausforderung sein. Als, also kann das ein großes Hilfe sein. Das, das war's. Viel Glück. Mit freundlichen Grüßen. Gregor Fansworth, Bürgermeister. Also, ich würde jetzt auch gerne lieber ein Penny bauen. Ja? Ein Supermarkt anstatt sowas. Aber okay. Ähm, warum heißt der Flughafen nicht Penny? Weil ein Penny ein Supermarkt ist. Stefan. Alles okay? Ne? Ja, okay. Ähm, so, wo ist die Musik? Oh nein, läuft die Musik nur, wenn ich auf Play drücke oder was? Penny Simulator. Gibt es hier irgendwelche Devs, die sowas machen können? So, okay. Oh, es sieht aus. Ja, haben wir gemacht. Meine Nase juckt. Es ist diese Streamer-Krankheit. Du kannst F oder das Symbol ganz links in unserem Feld drücken, um den Flugplaner aufzurufen. Sobald du den ersten Frage wie der eine Zeichnung ist, Flugzeug für den Zeichen ist, ein gebaut hast, kannst du hier einplanen. Okay. Es gibt noch so viel für dich, für DICH zu tun und zu lernen. Wenn du H oder Fragezeichen, ja, bla bla bla bla bla bla. Ja, Flughafen sind komplexe Megastrukturen. Daher ist es am Anfang, in einem kleinen Flugver äh, am besten in einem kleinen Flugfahrt anzufangen, um die Grundlagen des Flughafenbetriebs zu lernen. Du kannst jederzeit die Checkliste aufrufen, um du die aktuellen Schritte abgeschlossen hast, indem du den Haken neben dem Schließen-Button drückst. Weil da findest du im Management-Fest ein detailliertes Tutorial. Viel Glück. Okay. Kleiner Flugplatz. Vorbereiten auf den Bau. Unterzeichne einen Vertrag mit einem Bauunter... Oh Gott, ich muss echt auch noch Verträge machen, oder was? Mhm. <lacht> Okay. Ähm, Wirtschaft, Verträge, ähm, ähm, Wirtschaft, ähm, äh, äh, ah, angebotene Verträge, Für hm, wir nehmen die billigen, die reichen, auf jeden Fall, die billigen Leute reichen. Da haben wir einen Bauvertrag. Okay. Vorbereiten auf den Bau. Setze Bauarbeiter ein. Öffne Betrieb, Bau. Betrieb, Bau. Okay. Alter, ist das komplex. Scheiße, Mann. Äh. Okay. Ähm, wusstest du schon, Bauarbeiter für ein Baumaterial? 95 Leute? 96. 9. <lacht> nee, wir machen erstmal. Ähm. Machen mal 30, komm. Leute, es ist auf dem Dorf, ja. Die 30 Leute, die arbeiten wie, wie 50, 60 Stadtmenschen. Locker. Breitschen. Ähm, ja. Okay, und weiter? Oder muss ich Max? Ich muss alle komm. Zack. Geht's jetzt weiter? So. hab ich gemacht. Aber du musst ich Play machen. Bis die da sind oder was. Hallo Tutorial, Tutorials Mann. Tutorials Mann. Hallo Levas, hi. Wie geht's dir? Alles gut? Arno Esel Aha, vorbereiten für den Bau. Okay, Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Fangen wir mit dem Bau des Flughafens an, damit du deinen ersten Flug der allgemeinen Luftfahrt empfangen kannst. Das Bild unten ist ein Beispiel für einen Flughafen, der für die allgemeine Luftfahrt eingesetzt werden kann. Platziere eine kleine Start- und Landebahn. Warte auf Baumaterial. Okay. Warum willst du nicht mit meinem Flugzeug fliegen? Das wird, das wird einfach das Beste, was es gibt. Kleine Landebahn. Wir nehmen natürlich die mit Asphalt. Oha. So. Wo ist denn jetzt? Also die fliegen da lang, ne? Okay, ich muss das hier oben hinbauen wahrscheinlich, ja? Weil ähm, die brauchen ja auch diesen Railway oder wie das da heißt, ja? Ja, ich. Oh Gott, ist das ist so? Ich baue es hin. Wunderbar. So. Wenn du dir deinen Bootverkehr reibungsloser gestalten willst, setze Zufahrts- und Ab Ausfahrtsrichtungen für deinen Start-Landebahn ein, indem du auf sie klickst. Drücke C, um Rollwege zu visualisieren. Klicke mit rechts auf den Rollweg, um diesen nur in eine Richtung freizugeben. Platziere zwei Zu-Ausfahrten und jeweils an eine der beiden Enden der, Stra der, der Landebahn. Okay. Alter, das ist ja voll das komplexe Spiel! Bruder! Zwei zu und ausfahrten? Warum denn zwei? Graf ich nicht. So. Okay. Achso, damit die einen hier fahren können, die anderen dann zurück, oder was? Okay. Ähm. Okay. Ähm... Ja, zu... Okay. Und jetzt die Straßen, ne? Rollfeldfundament. Alter, falter! Es ist nicht symmetrisch. Ich muss abreißen. Moment. Wie kann ich es abreißen? Also, also Symmetrie muss sein, Leute. Ah. So, den hätte ich stehen lassen können. So. Ah. Zufall am einen Ende außer am anderen. Ich habe mich schon gewundert, warum ähm, warum das auf diesem Bild so komisch war. Aber jetzt sehe ich es auch. Danke. Danke, Fauli. Danke. Ähm, okay. Aber die können doch so starten und auch so landen. Das ist doch vollkommen okay. So. Ähm, platziere mindestens fünf kleine Parkpositionen. Hm, da. Oh fuck. Oh, man kann das ganze Spiel drehen. Oh wow. Guck mal. Wow, wie kann ich das Ding jetzt drehen hier? Also es ist echt schön wus wuselig, ne? Wie kann ich das denn drehen? Ach, egal. So. Fünf Stück. Oh Gott, wie kriege ich das denn jetzt? Ich mache die einfach. Also, ähm, sieh mal, super leid, ja, wenn das jetzt, ähm, nicht ganz symmetrisch ist. Ich mache immer einen Platz dazwischen. Drei, vier, fünf. So. Okay. Luftdrehbau. Warte, bis das Rollfeldfundament fertig ist und verbinde dann mittels Rollwegen die Parkposition, die Ein- Ausfahrten. Habe ich gemacht. Easy. Der guckt gar nichts. Okay. Ähm, und wann bauen die? Ohne E-Mail. Die Auszeichnung Flughafen des Jahres betreffend. Hallo nochmal, mein Name ist Anita und wir haben uns schon im Büro des Bürgermeisters kennengelernt. Oh ja. Ähm, wie auch immer, wie Sie vielleicht wissen, trifft sich die Global Avi Aviation Association jährlich und stimmt und der weltweit rekommendierten Flughafen über die Zeichnung Flughafen des Jahres ab. Natürlich möchte der Stadtkreis dass unsere Investition gut dabei abschneidet. <lacht> und wissen Sie bitte, die Auszeichnung für uns zu gewinnen. Ja, natürlich. Ist ziemlich einfach. Oh ja. Eine hohe Bewertung für 95% oder besser über drei Jahre hinweg. Alter Schwede. Okay. Oha. Ja, Anisa, schauen wir mal, ob wir das schaffen, ja? So, hallo? Wo ist der fucking Bautrupp? Oh, warte mal. Muss ich vielleicht hier noch so eine Straße hinmachen? Nee. Aber der Bautrupp kommt doch gar... Oh, jetzt. Oh, mein Gott! Guckt euch die kleinen Bobbel. Oh, mein Gott, wie nah man rangehen kann! Alter, Schede! Die ja. haben aber einen dicken Bau. Ah, oh, ne, das sind Kisten. So. Also. Cool, Alter! Boah, wie schnell die sind! Guck mal! Das ist fast wie Rimworld. Ja, das. Ja, die vom Dorf, Leute. Die vom Dorf. Die haben alles in der Kiste drin. Die bauen das zack, zack, zack, zack weg, ja. Wir wohnen ja auch hier in der Nähe von... Was läuft denn? Pretzel eigentlich noch? Pretzel, Alter. Oh Gott. Oh Gott, wieder ein Leak. Oh Gott. Nein, das sind Holländer, Alter. Holländer können das auch so schnell. Die wird so schön. Und was machen die hier? Ah, die machen vielleicht Staffellauf, die hier. <lacht> Guck, wie nah man dran gehen kann. Das ist Herbert. Ah, ne. Oh mein Gott, die haben Namen. Anton Kuznet... <lacht> okay, es sind, glaube ich, Russen oder so, ja. Anton Kuznetsov. <lacht> ist das ist wenigstens Divya Kuma. Ist da wenigstens ein Deutscher bei. Marco Ferrari, Italiener. Abdullah Hussein. Alan Smith. Hallo, kann auch ein Deutscher das Ding hier bauen? Patrick Lewandowski. Lee Park. Hallo, wo ist denn der deutsche Ingenieur? <lacht> äh, <lacht> David Mitzraki. Mit Lisa Müller, da. Lisa Müller. Geburtsdatum 18.09.1961. Wahnsinn. Alex Melnick. Elena Ferrari. Sam Walker. Kann man die doch selbst irgendwie benennen? Schade. Schade. So haben die jetzt alles... Nee, die Landebahn müssen wir bauen. Agnes... Agnes Lindahl! Amy Walker. Haben wir Clearance? Haben wir Clearance? Können wir starten, Junge? Tirana, Junge. Hi, Marcel, wie geht's dir? Alles gut? Schön, dass du da bist. Freut mich. Andrea, Andrea Hernandez, ja. Machen immer gute Arbeit. Nee, das ist Teddy Petrov, super geil. Oh, es ist alles aufgebaut. Okay. Ist doch jetzt alles fertig, oder? Oder muss ich hier diese Straße noch weiter bauen? Warte mal. Das ist schön. Das soll ein gutes Spiel sein. Habe ich bei Ina gesehen. Geht das so? Oder ist das. Mach mal, ist das zu klein? Oh nein, es ist zu klein! Oh no! Petrov! Petrov, komm zurück! Du musst ihn noch weiter bauen. Machen hier ist Straße gut. Shit! Ich komm, baut mal schneller jetzt. Zack! LKW. Liefer mal den ganzen Shit an. Ja, das haben sie ja nicht so gut erklärt. Zum Glück bin ich so schlau und habe mitgedacht. ABC, Digga, was geht? So. Und jetzt? Was heißt denn das hier? Oder muss dieser Weg noch einmal drumherum oder so? Warte mal eben. Weil das sieht irgendwie komisch aus hier, oder? Dass hier, das hier so reingeht. Muss das vielleicht einmal drumherum? Ich muss mal kurz ein bisschen rumprobieren. Ja, das steht, was ich machen muss, aber... So. Das sieht besser aus. Oh, warte mal. So, jetzt. Moment, das sieht falsch aus. Okay, warte, bis das Rollfeld mich fertig ist und verbinde dann mittels Rollwege die Parkposition und die Zu- und Ausfahrten der Start- und Landebahn. Die Parkposition. Aber wo ist denn hier vorne und wo ist hinten, Alter? Der verbindet das ja irgendwie nicht. Wege, die du gerade runter baust, kannst du gleich wieder abreißen. Also die alle hier drunter, oder was? Alle weg? Aber hier ist kein Pfeil. Du brauchst verschiedene. Ach so. Aber okay. Warte mal, wo ist denn. Also, also. Ähm, äh, Warte mal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jetzt nicht ausrasten. Wir kriegen das alles hin. Wir kriegen hier was Schönes hin gebaut. Rollfeldflag. Äh, Rollfeldfahrt. Lul! So, Aller. So geht der Bums hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel Geld habe ich noch ausgegeben? <lacht> Shit. <lacht> Fuck. Äh, ja, okay. Ähm, ja, okay. Äh, ähm. Olek und Bolek müssen noch eben hier ähm mein so. weg. So. Und jetzt machen wir hier, pass auf. Auch schön, dass die Musik auch weg ist, ne? So. So läuft der Hase. Nein, nicht das. So. komm los abbauen wieder den ganzen Dress. <lacht> oh nein ja das hat ja gestern nicht so gut funktioniert neu oh nein direkt ein leistungsbericht aller cfo ich brauch ich brauche kann das alles alleine ich brauche keine cfos und sowas platziere einen kleinen flugverkehrskontrollturm warte bis alle strukturen gebaut sind ein kleinen Flugverkehrskontrollpleb Da. Okay. Mm. Den mache ich so hier hin. Da. Ah ne, den mache ich dahin, hin. der auf der Seite ist hier. So. Ähm. Da. Das ist perfekt. Hier abbauen, net Riss. Das ist zu schmal. Nein. Das ist gut so. Ja gut, die ärgern sich jetzt ein bisschen. Die haben das gerade gebaut, müssen wieder abbauen. ne? Kann ich die Sachen noch verkaufen? Oder ist das jetzt, weil es aufgebaut ist, kein Rückgaberecht mehr? Boris, Boris Jovanovic. Oh, jetzt wird es Zeit, deinen ersten Flug anzunehmen. Im Augenblick können nur Flüge der allgemeinen Luftfahrt annehmen, da wir noch kein Terminal haben. Dabei handelt es sich um kleine Flugzeuge, die von Privatpiloten geflogen werden. Zuerst müssen Sie sichern, dass die Start-, Landebahn- und Parkpositionen der Flughafen geöffnet ist. Wenn du damit fertig bist, so geführt das fünf Flüge der allgemeinen Luftfahrt zu... Ja, easy! Okay. Flughafen öffnen. Ja, wir sind soweit. Ähm. Betrieb. Flughafenfenster. Du kannst nichts. Wer war das? Hallo Hampi, du darfst das. Geil! Ähm, allgemeine Luftfahrt zulassen. Irre! Oh! Öffne die Landebahn mit der linken Maustaste drauf, um das Menü zu öffnen. Ist alles offen her. So, Leute, 1A Flughafen, ja, easy, ich muss sagen, ich bin überwältigt, ja, ähm, davon, dass das Spiel so komplex ist, scheiße, ich meine, das wäre so easy, schniezy, setzt mal hier was hin und so, na, hast ein bisschen Spaß hier on stream, oh, warte mal, da fehlt noch ein, habe ich ja gelernt, ein Weg, so, ja, habt ihr gesehen? Und hallo Mandy, Ehre. Ah, schaut mal, ein gelber Flieger. Ich sag mal so, alles richtig gemacht, oder? Ist das nicht ein wunderschöner Flughafen bisher? Da ist schon der dritte Flieger. Und gleich können wir unser Terminal bauen, da bin ich dann halt richtig stolz drauf. Und da bauen wir auch dann den Penny ein, ja? Ich spreche euch. Erstmal noch Prost, ja? Und äh, danke, dass ihr zuschaut. Ah, so als Chef einer Fluggesellschaft ist das Leben nicht so einfach. Ja, viele Entscheidungen müssen getroffen werden. Ich mache meistens die falschen, aber ich entscheide wenigstens, ja. Schau wie groß die kleinen Flieger sind. Oh, oh mein Gott, alter Schwede, was ist denn hier los? Ich kann mal einen kleinen Spoiler geben, wir machen ja heute Trash-Game-Testing. Ich glaube nicht, dass das Trash ist. Ähm, allgemeine Luftfahrt. Kaken International Bob. Ja, das ist mein, die Abkürzung, die IANA oder sowas Abkürzung. Äh, gute Nacht, Fehlschlaf, gut. Äh, ja. Von Kaken International Bob in Hahn, Germany, Europe. In Hahn? Okay. Zu Rowan Renaissance Airport nach Frankreich fliegt ja. er. 7 Stunden in 31 Minuten braucht er. Status geparkt. Alter, ist das krass. Gute Nacht, schlaf gut. Guck mal, Licht geht hier auch an. Okay. Mach bereit, Flüge der eigenen Luftfahrt. Okay, wenn die, äh, wenn Tiere die Start-Landebahn betreten, können sie, sch was? Schäden an Flughafen, versand, aber zäune deinen Flughafen ein, um dies zu vermeiden. Oha! Alter, Tiere will ich aber nicht haben, ne? soll alles sicher sein. Ähm, Böden. Alter, was ist denn hier los? Zaun. Zaun. Bauen wir erstmal, wir bauen nachher noch eine Landebahn, ja? Ähm, wo kann ich denn hier so ein Tor machen? Hä? Wie soll ich denn über die Straße bauen? Ah, hier. Das steht da. Ach, ich muss nur um die, ähm... So, ich muss das noch hier oben drum machen, ne? Oh oh. Alter, zum Glück spiele ich das auf easy, ey. Ich, ich bin echt. Ich glaube, ich baue echt den Bär hier, weil es läuft so viel schief. Das, das ist, ist, ist aller. Ja. Gerade liefen die Credits. Achso, hast du durchgespielt. Interessant. So. Hier kommt das Tor hin. Das ist der perfekte Platz dafür. Da. So, hier hoch. Hier einmal drumherum Hier rum. Habe ich das Tor schon gesetzt? Zauntor? Ja, habe ich schon gesetzt. Ne? So. Ja, zack, zack, zack, zack. Easy. Ja. Hier oben noch den einen weg. Und dann lassen wir es mal bauen wieder. Nach 20 Stunden die erste 747 landet, nach 20 Stunden Spielzeit die 747... Ja, ich krieg die früher, ich denk mal so eine halbe Stunde ist die bei mir auch, die 747. Ich weiß auch nicht, ob die... Vielleicht rutscht die ein bisschen rüber, aber das ist nicht schlimm. Guck, wie sie alle bauen, Alter, guck, wie schnell. Herzlich willst Erst betriebsweise ersten Flughafen. Dem Piloten allgemein der Luftfahrt gefällt der Flughafen, aber sie machen sich Sorgen, weil es keine Betankungsdienste gibt. Beginnen wir damit, die erforderliche Betankungsdienste zu errichten? Ja, machen wir das. Alter, das macht Spaß, es ist cool macht wirklich Spaß, also das ist echt geil ähm platziere einen Fahrzeugkontrollpunkt um öffentliche Straßen vor Feldstraßen zu ver. alter Schwede ein Bruder ein Bruderkontrollpunkt Fahrzeugkontrolle, möglichst es Fahrzeug auf das Rollfeld zu gelangen Uh, okay ähm dann habe ich meinen Zaun ja falsch gebaut, war? Ich mache mal so ein bisschen Qualitätsabstand, so. Ähm da ist ein Zaun, ne? Guck mal, da ist der Zaun. Alter, ist das komplex. Aber ich glaube, das Spiel ist teuer, ne? Das Spiel ist teuer, habe ich gesehen. Aber also wer Spaß an sowas hat jetzt mal ganz, also jetzt, pass auf, jetzt machen wir wieder den Real Talk aus dem Keller, Leute, ja. Also wer Spaß daran hat, so an so Wuselspiele und äh, an Luftfahrt, ja, ähm, der kann hier wirklich mal geil einen Flughafen aufbauen, ja. Ne? Das ist wirklich Hammer. So jetzt kann ich hier normale Straßen bauen, oder? Äh, Welt, Welteingangstunnel. Okay. Öffentliche Straße. Und dann das Rollfeld, ne? Luft, Luftseitige Straße. Hier. Okay, Oleg Bolek, baut mal. <lacht> Wie Pilotenstreik. Wo sind die denn? Ach, die bauen da. Die bauen den Zaun noch, ne? Guck mal, wie schön sind die ganzen Materialien. Hoffentlich nehmen sie noch die alten Sachen, ja? Weil die haben ja eben Asphalt hingesetzt und den abgebaut. Und ich hoffe, dass sie den auch wieder benutzen, ja? Weil sonst, den kriege ich auf eBay nicht mehr verkauft, das Zeug, ne? Aber warte mal, sitzen die jetzt hier fest? Guck mal die Maus mit dem Licht. Ähm, oder fliegen die jetzt ohne Tank weg oder was? Guck mal, wie gut das hier funktioniert. Wow! Kickstart! Taking off! Ja! Der Erfolg ist da! Taking off! Komm, Oleg, Bollek! Baut! Baut, schneller! Okay, da geht der Zaun weiter. Wieso geht denn da der Zaun weiter und hier hört er auf? Okay. Ähm, platziere eine Fahrzeughalle oder einen Parkplatz für Vorfeldfahrzeuge. Okay. Alter Schwede. Ein Parkplatz für Service-Fahrzeugdepot, da. Uah! Das ist ja ekelhaft groß. Hierhin. Beste Platz. Wie findet ihr das Spiel denn bisher? Also, ich bin Plepp, ja, ich, ich spiele das gerade voll im plepp modus das Spiel, äh, wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Gefällt euch das, ja, wenn ihr sowas seht, viele Knöpfe, Schalter und Charts und sowas? Ist das was für euch? Okay, wieso Es sind da jetzt keine Straße? Muss ich die auch noch bauen? So. Einbahnstraße? Nee. Platziere ein kleines AFGAS 100 LL Treibstofflage und warte, bis alle Strukturen gebaut sind. Okay, dann baue ich ein AFGAS. AFGAS. AFGAS, AFGAS. Und jetzt machen wir die, jetzt machen wir hier, pass auf, jetzt machen wir direkt, direkt Pro-mäßig. Ähm, Einbahnstraße. Hä? Also, warum muss ich jetzt die Straße bauen, wahrscheinlich, ne? So. What the fuck? Warte mal. Was ist das denn? <lacht> Moment. Moment. Moment. Die Flü Flügel haben das... Ge Du würdest halt gerne mal ein... Das ist, das ist total ernst. Also ich versuche schon, das richtig zu machen. Ich weiß nur nicht, wie man das hier dreht. Vor allem, wie kann man das drehen? Oh mein Gott, hier kann man sogar sagen, wer darauf fahren darf und wer nicht. Alter Schwede, da kann... Ihr merkt vielleicht, dass ich so ein bisschen geflasht bin. Wie kann man das drehen? Q? Nee. T, R, R. Ja, Mann. Aber wieso sind hier keine Straßen? So, okay. Toll, wir sind fast so weit, dass wir den Afgas 100LL-Betankungsdienst anbieten können. Wir müssen jetzt nur noch einen Tanklaster kaufen und einen Vertrag mit einem Treibstoffanbieter unterzeichnen. What the fuck? Ausgangssperren so. Achso, okay. Dann gute Fahrt, ja, Baumi? Bis gleich. So. Kass, betreibe den Betankungsdienst. Jetzt bestellen. Das tankt, dass er keinen Jet a 1 bestimmt Okay. Bestellen. Du brauchst doch noch eine Straßenverbindung zu den Parkplätzen. Das ist wirklich sehr komplex, ja. Ich brauche noch eine Straße zu den Parkplätzen. Nächste Woche. Da würde ich aber einen Sonderstream machen, weil zweimal hintereinander Airport, Aller. Aber ich muss auf jeden Fall reinschauen, ja. Guck mal. Ist das denn so ein Spiel, was man länger spielt oder spielt man das nur kurz? Nee, ich muss die hier, ne? Aber guck mal, hier kann ich nicht bauen. gucken erstmal, Wir gucken erstmal. Ah, warte, ich weiß, was du meinst. Hier hin, ne? Die Straße muss ich bauen, oder? Meinst du das? Hier zum Drehen. Zwei Stunden reichen für Bär. Ja, das ist ja ein normaler Stream dann, ne? Ah. Ah, ja. Das kann man super logisches, Leute. <lacht> Aber das hier verstehe ich doch nicht so ganz, warum das hier nicht gebaut wird. Was ist das denn? Eine SF50, die Hersteller Cirus. Und GO! Für So, betreibe den Betankungsdienst. Oh, okay. Ich muss den Vertrag unterschreiben, ne? Ähm, Wirtschaftsverträge. Was nehme ich denn? Guten Sprit oder... Ich nehme SIP, SIP, aller, SIP Fuel. Beste Fuel. Okay. Kommt gleich so ein dickes... Au, oh, da guck mal. Hier, da kommt er. Sattelschlepper 318. Afgas 100%. Können wir nicht verfolgen. Soll ich für die Bauarbeiter machen die Pause jetzt? Oder, ähm Nice! Und jetzt kommt mein Tank. Oh Gott, nein, warte mal. Oh oh. Stau oder was? Gibt es einen Stau? Ah, okay. Ähm, ja, okay. Okay, das war äh, gewagt, aber gut. Die wissen, was sie tun, ne? Ähm, Operations ist Betrieb, ne? Und Afgas 100 Fuel Service. Da. Okay, jetzt können wir auch betanken. Betreibe die Sind Tanke fünf Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt auf. Ja, easy! Easy! <lacht> Geil, oder? Ich find's gut, mir macht Spaß, ich find's gut, ich find, also das ist ähm, also Trailer Life Simulator, was ich jetzt mal gespielt habe, ist so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, trashig, es sieht trashig aus, es sieht, ne, das es sieht nicht polished aus und sowas und das hier, das ist doch geil, oder? Also ich meine auch so von der Detailgrad ist das vollkommen in Ordnung, ja, klar fehlt hier so ein bisschen Schmutz auf der Fahrbahn und sowas, ja, vielleicht kommt der ja noch, ach mal, erstmal kann ich, erstmal muss ich die ganzen, ach, mal, ich brauche die ganzen Typen hier gar nicht mehr. Ähm, aber es ist wirklich komplex. Alter Schwede, ey. Hier, Bauarbeiter. Wie, wie entlasse. Ja, komm, ich brauche 40 Bauarbeiter. Komm weg. brauche ich nicht. Entlassen. Weg. Haut ab. Tschüss. Wo ist Phil? Wie, wo ist Phil? Der ist schlafen. Ja, Vt, es ist ja auch... Also Okay, ich muss erstmal sowieso lernen und wissen, was hier überhaupt geschieht, ja, wie ich das überhaupt bauen muss. Also ich glaube, der erste Flughafen ist eh Rotze eigentlich, ne? Aber wenn du dann mal so noch Straßen einplanst für Notruf und äh, für Polizei, so ein Scheiß, die brauchen ja auch Platz, ja? Und wenn da eine Razzia irgendwo ist, weil die irgendwo Drogen gefunden haben in der Lagerhalle, dann brauchen die dann einfach einen Zufahrtsweg. Und wenn es brennt, brauchen die auch einen Zufahrtsweg, ne? Ah, guck mal hier. Hier werden sie abgeholt. So. Fünf Flugzeuge müssen betankt werden. Da, guck, da geht's los. Ah, Wäre cool jetzt noch, wenn da so ein Schlauch rauskommen würde, ne? Und nicht nur so ein grünes Ding. Oh, jetzt fährt er immer so. Da kann ich schon ein bisschen optimieren. Ich wir schnell das Tank, ne? Ja, lauf einfach mitten über die Straße, ist okay. Hier auch noch. Schnell. Planet Zoo, Ben. Wieso Planet Zoo? Ich habe Planet Zoo einmal angefangen zu streamen und ich fand es so langweilig. Und wenn ich halt das Spiel langweilig finde, dann kann ich das nicht machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich fand... Also, ich muss auch sagen... Dass ich ja eigentlich eher so jemand bin, der so Material braucht, so ähm, zum Erzählen. Ne? Und ich finde so Aufbauspiele ist das immer so ganz, ganz schwer, ne? Aber, ähm. Aber Trash Gaming. Trash-Game-Tests, sag ich mal, oder Spieletests, du spielst sie an. Ich spiele jetzt zwei, drei Stunden vielleicht, ja. Und dann schaut man sich das so ein bisschen an, wie das alles funktioniert. Und ähm, und dann kann man das privat weiterspielen, ja. Ich. Mache für euch diesen Service und teste für euch die schrottigsten Spiele. Aber da sind auch manchmal auch so Schätzchen dabei, wie das zum Beispiel. Und das ist ein Schatz, Leute. Ich, ich sage euch jetzt schon, das ist kein Trash, ja. Das ist. Das ist wirklich. Das ist ein gutes Ding. So. Wer muss betankt werden hier, Leute? Oder habe ich keinen. Kein oh, mein Haupttank ist bald leer. Das ist so geil. Ich liebe solche Games. Bald kommt sowas wie Planet Zulu mit Dinos. Gibt's doch schon. Gibt's nicht diesen Jurassic Park sowieso Ding da? Äh, herzlichen Glückwunsch. Du, du hast jetzt die Grundlage des Flughafenbetriebs gelernt. Du kannst deinen Flughafen ausbauen und mehr Geld verdienen, indem du Flugzeuge der allgemeinen Luft abfertigst. Und man kann es auch passieren, dafür dich. Passagierflugzeuge. Okay. Wenn du bereit bist, klicke auch weiter. Ja, klar, ey. Regionalflughafen. Baue ein Terminal. What the fuck? Zieh das Terminal-Fundament. Mindestens zwei. 20 mal 15 20x15 Bruder, ich habe keinen Platz dafür Warte mal. Terminal Terminal-Fundament Ich brauche hier wieder Straßen und sowas, ne? Ich baue jetzt mal eben ein bisschen Abstand Hier, 3, 4 25 mal 15 Machen wir ruhig bis hier hinten durch, so So. Baue ein Terminal, platziere mindestens eine Bushaltestelle, sowie ein wenn man vorher mal sehen will, wie das, wie das aussieht, eine PKW-Haltebucht und stelle sicher, dass an öffentliche Straße angeschlossen sind. Okay. Lull. Das ist ja echt Bushaltestelle. Muss das direkt da dran Nee, ne? So. So. Das ist so ein bisschen Platz davor, ne? Bushaltestelle und Autohaltebucht. Machen wir direkt zwei Autohaltebuchten. So. Platziere ein paar Fußwege, mit denen die Passagiere und die Mitarbeiter zum Terminal gelangen. Okay. Machen wir. What the fuck? Ich will erstmal kurz die Straßen hier bauen. Junge, Junge! Wieso kann ich da. Ah, ne. So. Soll die Straße dahin bauen? Ich muss mal sehen, wie die das aufbauen. Ich muss mal sehen, wie die das jetzt. Wie die das jetzt bauen hier. So. Öffne das heatmap fenster und seh dir an, wo Passagiere und Angestellte entlang gehen können. heatmap fenster Oh mein Gott. Okay. Ah, mit SDRG kann man das? Oh, oh, oh. oh Alter. Ich muss jetzt auch noch... Büros und Dekoration bauen? What the fuck? Personalraum. Ah, erstmal die Heatmap ausmachen. Ähm. Personalbereich. Der muss nah dran sein. Hier. Alter, Schwede! Ja, eine Art, aber da musst du den Trailer dir angucken. Das Game heißt Prehistoric Kingdom. Hast du Affiliate-Link für den? Planet Zumits mit Dinos. Das ist doch wie Jurassic Park dann. Ich hoffe, die machen da wenigstens etwas anders. Guck mal, da bauen sie aber alles schön jetzt, ne? Hätte ich doch mal, hätte ich jetzt doch mal noch die anderen drin gelassen. Die anderen Bauarbeiter. Ah, das schaffen die schon, ne? Ah, komm, ich stelle noch ein paar Bollos ein. Hier, Max. Komm wieder ran, die 40 Leute, komm. Komm, komm ran, Geld verdienen, komm. Aus dem Wohnheim direkt bauen hier. Zack. Das sind noch die alten Straßen, die könnt ihr noch als Wände benutzen. Einfach übereinander schichten, ja? Junge, Junge, Junge, ich kann nicht dass es so einfach ist, einen Flughafen zu bauen, ja? Läuft gut. Also, die Leute sind zufrieden, denke ich mal. Steht auf jeden Fall nicht, steht kein Alarm. Und kein Alarm ist gut. So, was ist jetzt los? Okay. Toiletten, oh Gott, nein. Okay, Personalbereich kommt dahin. Ich hoffe, die bauen auch automatisch mauern dann, ne? Die kleinen Wuselmännchen. Wow, wie schnell die einfach Boden legen können. Komm, Bushaltestelle. Ich brauche aber noch einen Parkplatz, oder? Hallo, haut mal die Straße. Lassen die einfach die Kisten stehen, oder was? Frech. Hä? Warte mal eben. Okay. Alles klar. Alles klar. So, noch den Doppelweg dahin machen. Ja, habe ich gesehen. Habe ich, hab ich gemacht, bevor du es gesagt hast, Faudi. Und nochmal, danke für deine Hilfe, ja. Guck, da ist der erste Passagier. Nee, Mitarbeiter. Gar, Mitarbeiterausweis Garken International. Ey, das bin ich ja. Bruder. Das bin ich. Ja. Arno Esel. Ich stehe jetzt darum. So. Okay. Ähm, ich habe das jetzt Personal... ach so. Ach so! Ach so. Ah. Ja. Staus ist nie so gut. Was ist das denn? Was heißt das? Was heißt das? Ist ja unzufrieden oder was? Platziere ein paar Bürotische und Sitzmöglichkeiten im Personalraum. Ähm, okay. Ja, erst muss der ja gebaut werden, ne? Ach, warte mal. Moment, die kommen da gar nicht rein, ne? Ajo! Ah Kleine Computers! Wie baut man denn da so rein? Reicht. Und wann kommen die wann kommen die Mauern? Brauchen wir Mauern überhaupt? Sitzplätze, Dekorationen? Pflanzen, Personal, Zonen und Räume, Sicherheit, Toilette, Personalraum. Dekoriere deinen Türmel, indem du ein paar neue Böden verlegst. Okay. Oh, schön. Oh. Marmor. Ja sicher. Ich verbrauche brauchen erstmal einen Eingang und sowas, oder? Wieso kann ich die Mauern jetzt nicht sehen? Warte mal, Heatmaps. Wieso ist denn da verschönert mit ein paar hübschen Pflanzen? Okay. Okay, ich habe der erklärt mir wie gleich noch, wie ich die Wände mache, oder? Hecke, Pflanzen. What the fuck? Ich kann Hecken bauen. Pflanzen? Ja, wenn die hier reinkommen, so. Hier. Die nicht über Gegenlaufen. So. Eine kommerzielle Lizenz. Bürobereiche Personal Richter die Verwaltungs. Okay. Stuff. Personal. Bewerber. Oh mein Gott. Ich mindestens zwei Administratoren an. Ich brauchst so billige einfach nur, ne? Hier, der, die zwei. Die machen das. Halt. Alter, ist das krass! Aber wo sind die Wände? Gute Nacht, Micha. Versuch's ohne... <lacht> es gibt einfach keinen Weg rein. Und ich stehe immer noch draußen. Warte, aber hier muss doch irgendwo... Wir müssen doch irgendwo eine Tür oder so geben. Fenster. Da, Türen. Wände. Jetzt sind wir im Business. Oh, Türe bauen die auch noch, ne? Gott, es ist nicht... Doch. Nee, es ist nicht symmetrisch. Doch, ist wohl, weil da ist die Mauer. Für Fortnite! <lacht> Für Fortnite! Auch da, da muss die Tür hin. Geil! Komm, Oleg, Bollek, los! Türe! Wo waren die Böden nochmal? Da. Ja, die kriegen so Parkett hier dran. So. Und dann kommt hier gleich der Leckerstand. Hier direkt. Hier kommt so eine Frittenbude hin. Und dann müssen die einmal dran vorbei. So. Und dann machen wir hier hinten die Abfertigung hin. Zoll und so ein Scheiß alles, ja? Irre! Der redet mit acht Zuschauern. Herzlich willkommen, ihr geilen Menschen. Ich bin Hans, der Alloy-Ansager. Der Bob im Stream heißt Stefan und er ist der Esel hier. Danke und viel Spaß. Danke Dankeschön für dein Raid! Vielen lieben Dank! Ist da ein Mod dafür ein Shoutout? Das wäre ganz toll. Dankeschön, vielen lieben Dank. Was gab's von dir? Final Fantasy oder Phasmophobia? oder was, was, was habt ihr gezockt? Was ging los? Und äh, auch herzlich willkommen an die Zuschauer von, äh, von Kira. Ähm, ich bin gerade Airport-CEO. Ich mache Trash-Tests, ja. Ich habe vier Monate lang nicht gestreamt und jetzt seit. Das ist mein dritter Stream jetzt wieder. Äh, ich mache Trash-Game Testing. Ist mein dritter oder mein zweiter Stream? Egal. Crash-Game-Testing. Und äh, heute ist Airport CEO dran. Und ich kann euch jetzt mal sagen, es ist kein Crash. Trash-Game. Ihr könnt hier wirklich viel Scheiß machen, ja? Also wenn ihr Bock habt, euch das Spiel angucken wollt, dann macht das gerne, ja? Sonst einfach Follow hinterlassen und beim nächsten Mal zuschauen, wenn ich dann wieder... ...andere Streams mache. Nur Just Chatting, nichts gespielt. Was gab's denn? Was habt, was habt ihr denn besprochen? Was habt ihr denn so abgesprochen? sieht schon sehr schön aus. Das Ist ein wunderschöner wunderschöner Flughafen. Kommerziell, ja, ja, gut. Okay, kurz vorlesen. Gut, da jetzt außen alles fertig ist, sollten wir uns um das Innere des Flughafens kümmern. Passagiere betreten erst einmal das Terminal, wo sie für ihre Flüge einchecken können. Dann müssen sie an der Sicherheitskontrolle vorbei. Oh mein Gott, Boarding-Schalter, Sicherheit Oh mein Gott bisschen über Games und Homeoffice. Ja, Homeoffice ist top, also nicht komplett Homeoffice. Und hallo, hallo Chris, hallo Zyrados. Ich habe noch keine Toiletten. <lacht> Die pissen alle auf den Boden. Ist vielleicht nicht ganz optimal, das gebe ich ja zu. Ne? Was ist deine Conclusio, Kira? Was habt ihr denn da jetzt für ein Ergebnis dann gehabt? Äh, grüner Fall stromende abfliegende Passagiere, roter stromende ankommenden Passagiere. Oh mein... Gott, Urin gelber Flughafen. Ich habe jetzt Uri Geller gelesen. Oh Gott, 25%. Prozent. Platziere mindestens zwei kleine Check-In-Schalter. Ja, klar. Schalter. Informations Informationsschalter brauche ich auch. Hier so ein mittelgroßer Informationsschalter. Hier, ja, die kommen rein und können direkt den Leuten auf den Sack gehen. So. Ähm. Check-In-Schalter, da. Ich baue direkt vier, weil ich werde den dicksten, den dicksten haben. Aber wo muss ich denn hin? Ich mache die jetzt mal auf dieser Höhe. Ich habe keine Ahnung. Eins. Ich mache auch so ein bisschen Grünzeug dazwischen. Zwei, drei, vier. Ja, das Internet ist sehr groß, ja. Aber man sieht sich immer zweimal, mindestens, wenn nicht sogar dreimal. Und wenn ihr einen Follow reingebt, dann sieht man es sogar noch öfters. Oh Gott, ist das. Ist das shameless. Wie Stopp? Warum Stopp? Ja, easy. Die können hier vorne ablungern. Und dahinter auch. Da ist doch so viel Platz. So viel Platz. Deklariere einen passenden Teil des Terminals als sichere Zone. Sichere Zone. Ah ja! Hier, das ist die sichere Zone, hier hinten. Da, das... Ab hier. Das ist alles sichere Zone. So. Passagierstrom durch das Turbine. Platziere ein paar Sicherheitskontrollen. Oh, shit. Mach das, ins VR, hast du noch was vor heute? Im VR. Bist du mit Ina jetzt da gleich drin, oder was? So, okay. Die kommen von unten rein und gehen dann hoch in die Sicherheitszone. Ah! Ah! Guck mal hier. So, die sollen alle nachher hier links rumgehen und sich bitte hier einfinden, ja? Machen wir so ein bisschen Qualitätsabstand, falls jemand da rumballert, dass er nicht alle tötet. Ähm... Und platziere Sicherheitsausgang. Den machen wir. Den machen wir hier hinten. Platziere einen Boarding-Schalter in der Nähe jeder Parkposition am Terminal und warte, dass er gebaut wird. What? Ein Boarding-Schalter. Okay. Okay. In der Nähe jeder Parkposition am Tür... Oh, ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen zu eng, ne? Ach mal. Äh, zwei. Kann man irgendwie den Abstand messen? Äh Kästchen. Ähm ein Kästchen, zwei Kästchen, drei Kästchen, vier Kästchen. Ein Kästchen, zwei Kästchen, drei Kästchen, vier Kästchen. Ein Kästchen, zwei Kästchen, drei Kästchen, vier Kästchen. Ein Kästchen, zwei Kästchen, drei Kästchen, vier Kästchen. Wow. Weil zuvor nicht beide geht, ich habe drei Millionen, Alter. komm, ich habe doch zwei. Reicht jetzt. Okay, jetzt muss ich warten, bis alles gebaut wird. Komm Olex, Bollex, bauen. Baut den Schatz. Hallo? Hallo. Hallo? Bauen? Bauen? Hallo? Das baut keiner mehr. Hallo. Oh Gott, ich brauche noch Wege. Ich brauche noch Wege. Moment. Schöne Marmorboden. So also erstmal gehen die Leute hier auf diesem Viere Weg Dahin. Und verteilen sich dann hier an den, den Check-In-Schalter. So, Dann gehen die von da aus an die Sicherheitskontrolle So Und wenn die durch die Sicherheitskontrolle durch sind dann können die hier lang gehen und hier wieder raus und hier so und dann so können die raus Ist das richtig? Ja ne. So, so, so, so. Jetzt. Aber wann kommt das Material zum Bauen? Habe ich irgendwas verpasst? Warte mal. Bau. Vertrag überprüfen. Stornogebühren fallen an. Nee. Im Momentan wird nichts gebaut. Aber habe ich eben diesen Planungsmodus, vielleicht ist das... Nee. Heatmaps? Bauwerkzeuge? Ah, ich habe den Planungsmodus gemacht. Geil, Alter, hier kann man Applaus. kann man alles vorbereiten so und dann boah, kann man eigentlich Stopp machen am Anfang des Levels und dann einfach komplett alles fertig bauen und dann go. So, verbinde jeden Boardingschalter mit der nächstgelegenen Parkposition am Terminal. Okay. Oh. Okay. Verbinde jeden Boarding-Schalter, das sind die hier, mit der nächstgelegenen Parkposition am Tür... Ah! Lull. Ähm. Oh mein Gott, Leute, es ist einfach... Es ist einfach. Oh. Es ist einfach so komplex. Ich muss wahrscheinlich auch noch Busse oder sowas haben, ne? Weil <lacht> ich glaube nicht, dass die einfach gleich darüber laufen, oder? So. Klicke jede Parkposition an und sag kommerzielle Flüge. Hä? Kenner update stand status by assigned aircraft. Ja, dann soll er abhauen für Pissy oder? Hau ab. Tschüss. Ähm. Nur noch kommerzielle Leute. Wir brauchen Geld. So. Keine kleinen Chessners mehr. Jetzt kommen die ganzen Boeings rein hier. So. Äh, Öffnet die Start-Landebahn für kommerziellen Betrieb. Okay. Jawohl. Aber die haben doch gar keine... Ach, da muss die Tür noch hin wahrscheinlich, ne? Da muss... Oh Gott, ich muss noch Türen bauen. Aber warum sagt das Spiel das nämlich nicht? Die, ja nicht? die können sich ja nicht beamen. Was ist das? Ach, Fenster, ne? Das ist vielleicht auch ganz nett, ne? So ein Fenster. <lacht> groß. Nee, Klein. Eine kleine Tür. Die können alle nacheinander rausgehen. Das muss ich mir gar nicht so anstellen. Braucht keiner zu drängeln. So, Fenster, mittelgroß. Immer so daneben. So, so, so. Ich will auf jeden Fall noch schaffen, dass jetzt kommerzielle Flüge ankommen. Der neue Person sieht zwar nett aus, aber etwas leer. Hauen wir ein paar freundliche Mitarbeiter für den Flughafen an, damit sie die ersten Passagiere bekommen. Okay. Ich stelle vier Fluggastbetreuer ein. Okay. Bewerber, Fluggastbetreuer, CFO, COO, CIO... Blablabla. Bla bla. Oh, Personalvorstand. Brauche ich alles nicht. Ich brauche einen Hausmeister. Ja. Ähm, Fluggastbetreuer. Eins. Zwei. Drei. Vier. Gut. Sicherheitsmitarbeiter. Vier Stück. Sicherheitsbeamter. Der ist sehr gut. Der geht gerade noch so. D und die hier. Vier Ramp Agents. Alterle, Schwede. Zwei. Drei. Zum Glück gibt es ja ein Tutorial. Ich, ich, das ging ja sonst gar nicht, Aller. Okay, wir müssen jetzt warten, bis das Personal ankommt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja klar. Achso, die chillen hier im Raum, ne? Macht mal. Die chillen da im Raum, wenn sie nichts zu tun haben. Dann kriegen die hier so moderne Sessel. Hier können die dann zu zweit mal ablachsen. Am liebsten hätte ich aber noch so eine Couch, damit die auch ein bisschen Dinge tun können. Bin ich jetzt immer in diesem Planungsmodus? Nee. Okay. Fauli heißt also Neuer Dings Tutorial. Danke auch wirklich, Fauli, dass du mir da hilfst. Also ohne wäre ich glaube ich schon längst kaputt gegangen, hier. Ja. Jetzt gehen die... Ah, hallo, das ist kein... Ach, ich muss die Wege da bauen, ne? Ähm, Moment, Da kommt ganz normal, hier dunkler Beton. Achso, muss innerhalb des Terminals sein. Was kommt denn hier für ein Boden hin? öffentliche Straße, Einbahnstraße, Fußweg, stimmt, Fußweg. Strukturposition... Ach, warte mal, scheiße. Der Zaun ist ja im Weg. Oh Gott. Der Zaun. So, baut mal schnell ab hier. Ich muss hier, ich muss hier Straßen bauen. Wo war das Gehweg hier, ne? Da. Mach doch den einen noch weg. Dankeschön. Haken International, Leute. Gute Nacht, Anne. Hast gar nicht aufgepasst. Ist nicht dein Spiel. Schlaf gut. Ich möchte auf jeden Fall noch den kommerziellen Flug erleben, Leute, ja? Dann machen wir auf jeden Fall noch die Kniebeugen. Okay? Kniebeugen müssen drin sein. Hier laufen echt Tiere rum. Ja, Hä? Ja. So. Stelle Personal aktivieren äh, Einsatz von Ramp Agents. Okay. Ähm. Ramp Agents. Ramp Agents, ja. So, wir brauchen also eine Fluggesellschaft. Okay. Nimm einen Rahmenfall mit einer Fluggesellschaft an. Oh, was habt ihr denn so besprochen? Hm, Anne, was habt ihr denn so besprochen? Ich möchte mitdiskutieren. Jetzt. Wir nehmen... Ähm, Jumper Coast to Coast. Ich mach das vom Namen jetzt. Goose Wings, Fly Penguin. Maple Express, Strad, Strada ne, Regional, Strada Regional hört gut an. Aber ich glaube, die haben, ich brauche viele... Ach komm, zack. Öffne den Flugplaner und klicke auf die Fluggesellschaft. Bruder, Bruder! Oh mein Gott! Security Checkpoint Connections. Automatisches Flugzeugplan. Ach du Scheiße. Achso, die Sicherheitskontrollen müssen, ne? Mach mal. Okay, Verbinde Flugfeld, Shuttle, Bushaltestelle. Äh, Sicherheitskontrolle. Nicht verbunden. Hier Sicherheitskontrolle. Ähm. Hä? Hä? Okay. Sicher Personal? Wie verbinde ich denn jetzt? Ähm, diese Erfüllung, die Höhle der Löwen. Ach so, diese. Ach ja, ähm, diese pinken Handschuhe, ne? Also ganz ehrlich, ähm, bei Höhle der Löwen wurde das denn angenommen? Haben die gesagt, ja, ist eine geile Idee oder? Oder meinten die auch immer, seid ihr eigentlich äh, bescheuert? Weil es ist ja eigentlich nur, ganz kurz mal zur Erklärung, Leute, hier im Chat, ja. Ähm, es ist so, dass eine ähm, ne Startup, glaube ich, ähm, bei Höhle der Löwen ähm, ja ein Set für menstruierende Frauen vorgestellt hat. Und zwar soll das irgendwie ein Handschuh sein, wo ihr dann eure Tampons reinmachen könnt. Und dann soll man die auf links drehen, mit einem Reißverschluss dran oder so, damit wir Männer das halt nicht sehen, wenn ihr das in den, in den Mülleimer schmeißt oder sowas, ne. Ja, die habe richtig ge... Was?! Aber das ist doch nur ein pinker Handschuh mit einem, mit einem Zip dran oder so. <lacht> Tja, Sicherheitskontrolle. Bauwarteschlange. Ein Hundeboy. Papier oder irgendwas? Wo ist denn das Problem? Also ich meine... Hä? Das fanden die geil oder was? Unglaublich. So, also ich habe ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Security Check verboten bekomme. Weil das fehlt noch. Es fehlt noch, dass der Security-Check hier gemacht wird. V, die kannst du mir da nochmal helfen. Ja, also ich meine, Toilettenpapier reicht doch, ne? Das muss ja nicht rumliegen, wenn das in irgendeinem Mülleimer drin ist oder so, ist doch vollkommen in Ordnung. Also ich meine, hä, was haben die denn, was haben die denn erzählt? Haben die gesagt, äh, äh das geht nicht, dass das. Hä? Ich verstehe es nicht, wo ist das Problem überhaupt? So, hier ist die Sicherheitszone, ne? Ja, klar ist das Geldmacherei. Wie viel kosten die denn, die Handschuhe? Kann man ganz kurz mal sagen, wie viel die Handschuhe kosten? Ja, ich muss jetzt Flüge eigentlich planen. Also irgendwas ist hier falsch gelaufen, weil ähm, ich muss noch ähm, Sicherheitskontrolle nicht verbunden. Aber ich weiß nicht, wo ich die verbinde die Sicherheitskontrolle. Sicherheit Schalter, Check-in, Boarding, Infoanzeige, Informationsschalter, ähm, Rollfeldfahrt, Parkplatz, Treibstoffwetterstation, Betonplatte. Nee, Zonen und Räume. Sicherheitszone habe ich ja. Fahrsteig, Straßenlater. Fahrsteig, geil. Verkaufsautomat, ja klar. Ey, Speisen, Alter. Speisen und Getränke. Normalerweise ist er durch die Wand abgetrennt. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Warte mal, vielleicht muss ich das auch machen, damit das überhaupt anerkannt wird als... So, vielleicht fehlt das ja. Ja, also Simon, sag mal so, es ist nicht das schönste, klar, ne, weil wir Männer haben das halt nicht und es ist ja auch okay, wenn man das vielleicht nicht schön findet oder nicht ansprechend oder so, ne, oder sagt, dass er das man kann es ja auch einfach fies finden, so wie manche Leute halt fies finden, Grießpudding zu essen. das Ist jetzt vielleicht okay. Ja, war ein schlechter Vergleich, aber ähm ja, der muss es ihr nicht sagen. Okay, das, das, äh, das, muss nicht sein, ja. Aber das ist, das gehört einfach. Ich verstehe das Problem nicht. Also ich meine, okay. Ja, ich war jetzt im blöder Vergleich mit Grießpudding, okay. Aber ähm, wir Männer, wir machen ja auch etwas, wenn wir zum Beispiel ejakulieren, ja. Dann gibt es ja das Ejakulat. Das kann man ja auch nicht schön finden, okay? Das, das kann ja auch sein, aber das gehört ja auch zu uns. Das gehört dazu einfach, ja? Damit muss man klarkommen. Und wenn das halt, ja, wenn es dann auf Stellen kommt, wo es nicht hin soll... Ich sag jetzt keine. Ähm, okay, aber... Pff. Also es ist halt so, dass Frauen Menstruation haben. Ich hoffe das nicht. Was haben die denn da gesagt? Von, haben die gesagt, ja, Riesenproblem. Äh, kann ich voll... Da ist da auch eine Frau in der Jury bei. Was hat die denn gesagt? Und wieso können die alle über, über eine Wand gehen? Warte mal eben, hier stimmt irgendwas nicht. Das war alles noch im Planungsmodus. Ach komm, leck mich doch am Arsch, ey. Ich stehe auf Milch. <lacht> okay. Verrückter Mary in die Haare. Das von Mann ist dann wie Milch. Oh Gott, Leute. Dickflüssiger Joghurt-Drink. So, komm, Leute. Jetzt Ach, jetzt sind wir im Sperma-Talk. Ich baue einen Flughafen, Alter. Ich kann da jetzt nicht über sowas reden. Wie, passt wie kriegen wir jetzt Flughafen mit, mit, mit Sperma zusammen? Geht nicht. Können wir vergessen. Können wir nicht drüber quatschen? Mir kann jetzt da bitte jemand erklären, wie ich das hier noch damit verbinde. Muss ich den mal schließen, öffnen? Parkposition. Irgendwas stimmt in dieser scheiß Kontrolle hier nicht. Produktivität. Milchreisautomaten, du kannst Ich habe es gemacht, ich bin Stück für Stück durchgegangen. So, pass auf, wenn ich das jetzt hier drauf drücke. No compatible commercial stand found. Make sure all commercial stands have security checkpoint connection. Ja, Tigi, habe ich doch. Oder muss hier jetzt noch ein Weg zwischen, warte mal eben. Moment. War das jetzt die Lösung, oder was? mal eben schauen, wo die Leute rumgehen können. Das muss doch klappen. Vom dem Boarding-Tisch auswählen. Farbe. Oh mein Gott, man kann die Farbe sogar ändern und sowas. Irgendwas fehlt hier. Irgendwas habe ich vergessen. Scheiße, das nervt mich jetzt. Sicherheitskontrolle nicht verbunden. Irgendwas fehlt hier. Die an den Türen nach oben. Ja, aber... Hier, ich kann nur die Parkposition erneut verbinden. Hier so. Guck. Nein, absolut. Also, ähm... Ja, ich glaube, ich schaffe das jetzt nicht. Also, ich kann mich jetzt hier tot suchen, glaube ich. Ich äh, finde jetzt nicht das Ding... Rollwegansicht, Flugplan... Weil ich müsste jetzt einen Flugplan machen, aber es geht nicht, weil ich halt den Sicherheitsding da noch nicht machen kann. Irgendwas fehlt da. Irgendwas ist da... Irgendwas ist nicht in Ordnung, aber ich weiß nicht, was... Warte mal, ich reiß mal so ein Scheißding hier ab. So, und jetzt machen wir nochmal eine neue. So: Sicherheitsinfrastruktur. Sicherheit. Zonen. Äh, ähm, Sicherheit. Da: Sicherheitskontrollen. Hier. Ich baue das Ding auch mal eben dahin. Vielleicht muss da wirklich eine Wand vor sein oder so. Aber lass es mal eben laufen. Gut Nacht, scharf gut. Und danke, dass du das Thema noch angesprochen hast. Ja, so kam ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, das kann ja auch nicht sein. Hast Nee, alles gut. Die kommen rein, legen ihre Sachen ab, legen ihre Sachen hier drauf. Was passiert denn? Wieso? Hä? Hier rum? Wo, ge wo gehen die denn raus? Habe ich die falsch rumgebaut? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie gehen die Leute denn da rum? Obwohl, da steht ja, ne? Die gehen dann so rum raus. Ja, dann tut es mir leid, also dann weiß ich jetzt nicht weiter. Pinsel, Bauwerkzeuge, Personal, Zonenansicht, hier ist auch die Sicherheitszone. Ja, genau, das sehe ich genauso. Terminal. Muss ich da vielleicht noch irgendwas? Und eine Wand. Ne, eine Wand habe ich ja jetzt. Mülleimer, Verkaufsautomat. Ein Fahrsteig. Das haben sie so vergessen zu erläutern, ganz ehrlich. Hier jetzt Check in Schalter, sichere Zone, platziere ein paar Sicherheitskontrollen. Platziere einen Sicherheitsausgang. Moment. Moment. Muss der Ausgang anders? Muss der anders? Warte mal. Habe ich die Sicherheitszone falsch rum gemacht? Muss das so rum? Nee, das ist doch nicht. Weil das ist doch der Ausgang-Ausgang, oder? ja Leute, vielen lieben Dank, dass ihr zugesehen habt äh, bei diesem ganz tollen, nein, es ist wirklich ein tolles Spiel, also okay, also ich bin wahrscheinlich doof, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich habe irgendwas übersehen oder so, ja, ich weiß zwar nicht was, aber ich habe irgendwas übersehen, deswegen geht das nicht weiter, ja, aber, und damit kommen wir jetzt zum Fazit, ja, weil wir haben noch ein paar Dinge zu tun, ich muss noch Kniebeugen machen und wir müssen noch Clips gucken, ganz kurz, noch ein, zwei Stück, auf jeden Fall Knie Kniebeugen muss ich mal machen, ja. Und wir haben noch die, die, das, das Sperma-Thema auf jeden Fall noch. Das müssen wir jetzt auch noch kurz behandeln. Ähm, wenn dir nachmittags mal langweilig ist. Genau. Nix braucht Home Office. <lacht> Nein. Quatsch. Ähm, auf Arbeit wird nicht gezockt, Leute. Ähm, also, kein Trash. Ja, ganz ehrlich. Das ist kein Trash-Game. Das ist hammerkrass detailliert. Ja. Also, was man da in diesem Menü schon alles sieht. Was man da machen kann. Da einstellen kann. Und ich habe ja vielleicht ein Zehntel davon jetzt gesehen. Und ich habe mir ja nicht mehr richtig große Mühe gegeben, ja. Und bin jetzt hier schon, keine Ahnung, zwei Stunden knapp dran. Und das Ding läuft ja immer noch nicht, ja. Weil ich einfach noch nicht rein Also es ist komplex. Man kann da wirklich einen richtig coolen Airport bauen. Also es ist überhaupt kein Trash, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt zu sagen, dass das hier ein Trash-Game-Test ist, ja. Also das war, ähm... Vielleicht sollte ich mir vorher mal, also ich spiele, ich spiele ja blind, wirklich vollkommen blind. Ich sehe ein Bild, ja, wie mir wird es angeboten, ähm, dieser Key. Und äh, wie gesagt, es ist gesponsert, ja, dieser Key. Ähm, Nochmal ganz kurz <lacht> dazu gesagt. Ähm, und dann zocke ich das einfach an. Und dann kann es auch so sein wie jetzt, dass ich dann nicht weiterkomme, ja. Aber, wem sowas gefällt, ja, der sowas Komplexes bauen kann. Und will und so ein Gewusel und sowas und ich glaube, wenn nachher noch Fluggäste dabei sind und sowas, mega, ja. Wie gesagt, 34 Stunden kommen nicht von, äh, kommen, von allein, kommen die auch nicht. auch 34 Stunden ist schon, ist schon eine Menge, also für mich ist 34 Stunden viel, äh, weil ich bin ja nicht so der Dauerzocker. Ähm, deswegen auf jeden Fall, ja, mashallah, äh, ich werde das Ding wahrscheinlich 10 von 10 Punkten geben, weil es ist überhaupt kein Trash-Game und äh, ja... Man kann sich ja bei einer Auswahl ein bisschen vertun, ja. Äh, deswegen heute äh, war es dann nicht so trashig, Leute. Heute war es ein bisschen, ja, ein bisschen Vollpreistitelspiel eigentlich. Also 20, 30 Euro kann man vielleicht dafür verlangen, ja. 20 auf jeden Fall, 30 weiß ich nicht, vielleicht ist es mal im Sale, ich weiß nicht, wie viel es kostet. Ich meine eben 27 gelesen zu haben, ja. Auf jeden Fall richtig gut, mir hat es gefallen.